Welche sind die drei häufigsten Fehler bei der Nutzung des Recode-Befehls? Wir nutzen wieder das Beispiel aus dem letzten Video. Wir wollen also die Variable Industry kategorisieren, sodass die Ausprägungen mit den numerischen Codes 1 bis 11 zusammengefasst werden zur Kategorie 1 und die 12 in die Kategorie 2. Das hier ist der erste Fehler und auch der häufigste. Was ist hier falsch gemacht worden? Hier fehlt die Generate-Option. Wenn Sie diese Generate-Option hinten vergessen, im Record-Befehl, dann wird die Ursprungsvariable überschrieben. Das heißt, dass dann die Informationen, die dort in der Variable enthalten sind, verloren gehen. Sie können dann die Variable nicht mehr nutzen. Sie müssen, falls Ihnen das passiert ist, einmal Ihren Rohdatensatz neu öffnen und dann den Do-File wieder neu laufen lassen. Denn diese Änderung, dass die Originalvariable, hier Industry, überschrieben wurde, lässt sich auch nicht rückgängig machen. Also Generate-Option nicht vergessen. Zweiter Fehler. Was ist hier falsch? Der Befehl sieht im Prinzip richtig aus und lässt sich auch so ausführen. Das Problem ist, dass hier die fehlenden Werte vergessen wurden. Es wurde also nur spezifiziert, 1 bis 11 soll in den Wert 1 gesetzt werden und die 12 auf 2 wird aber nicht gesagt, was mit den fehlenden Werten passieren soll. Das ist in den meisten Fällen kein Problem, weil es in Starter die Voreinstellung ist, dass Werte, die hier im Recode-Befehl nicht angesprochen werden, einfach kopiert werden. Das heißt, in diesem Fall hier wäre es ja so, dass wir gerne den Systemdefiniert fehlenden Wert, wie Sie es im letzten Video gesehen haben, auf den Benutzerdefiniert fehlenden Wertpunkt A setzen möchten. Und das wird eben erreicht, indem wir eine entsprechende Klammer hier mit reinsetzen. Wenn wir das nicht tun, dann wird der Systemdefiniert fehlende Wert einfach in die neue Variable kopiert. Und der dritte Fehler. Hier ist der Befehl im Prinzip auch richtig erstellt. Das Problem ist nur, dass die Kategorien in der neuen Variable hier No und Yes genannt wurden. Das funktioniert nicht. Man kann No und Yes oder sonstige Beschreibungen später als Wertelabels an die Variable dranhängen. Aber die Ausprägungen der neuen Variable müssen zunächst mal mit numerischen Codes hier angegeben werden. Das heißt, ich kann hier nicht direkt die inhaltliche Bezeichnung hinschreiben, sondern ich schreibe dort erstmal hin 1 für die erste Ausprägung, 2 für die zweite Ausprägung und später hänge ich dann die Wertelabels dran, um die Variable nutzen zu können. Soweit zu so den häufigsten Fehlern im Recode-Befehl.